Yo yo Baluku, heute zeige ich euch, wie ihr euren Personalausweis in Photoshop fälscht. Das war eine Anfrage von dem lieben Tani. Alles was ihr dafür braucht ist ein Foto von eurem Personalausweis, da zoomt ihr einmal kurz aufs Geburtsdatum, haltet auf dieses Tool hier gedrückt und geht dann auf Inhaltsbasiert verschieben Werkzeug, zieht einmal so einen Kreis um die letzte Zahl rum, wählt dann oben beim Modus nicht verschieben, sondern erweitern aus, zieht die einmal rüber, mit Shift gedrückt haltet ihr es dann auch schön gerade, drückt Enter und bam, schon seid ihr ein paar Jahre älter. Als letztes noch ganz wichtig, damit ihr auch ein bisschen älter wirkt, den entsprechenden Schnauzbart. Und das Foto könnt ihr jetzt auf eurem Handy speichern und bei der Kneipe eurer Wahl vorzeigen und ihr werdet safe reingelassen.